So, jetzt hier willkommen zu einem neuen Video von den TestoDeos. Wir werden heute mal testen, ob denn die Auszahlung bei Honeygain funktioniert und das machen wir eben mal über, ähm, über Tandy und über einen Laptop. Nach dem Intro jetzt weiter. So, fangen wir mal mit dem Laptop an. Ich habe mich einfach hier bei Honeygain angemeldet ganz normal und wenn ich hier auf drücke dann kann ich die 20 dollar anfordern so und beim handy gibt es eine app da klicke ich auf. und dann kann ich auch hier gibt es auch den request payout button da klicken wir mal per handy auf. Zack. are you ready to collect your earnings of diese sind sogar mehr, 20 Dollar und 12 Dollar Cent. Dauert ungefähr zwei Werktage, steht hier. Und ich werde halt eine E-Mail dazu erhalten. Genau, habe ich bestätigt. Und jetzt steht hier auch schon, die 20 Dollar sind schon auf dem Weg zu mir. Gucken wir uns mal die E-Mail an, per Laptop. Wir sollten also eine E-Mail bekommen von Tipalti. Und da also bis jetzt noch nichts angekommen. Weder bei Werbung noch woanders. Also ich habe jetzt erstmal auf OK gedrückt und dann steht hier schon November der 6. also heute. Und hier analog zum Laptop kann man ja auch sehen 0. Und wenn ich hier auf Transaction History gucke, klicke, dann steht hier auch zack. Minus. Also auf meinem Konto sehe ich sofort, dass es abgezogen wurde. Auf meinem Honeygain-Konto und auf meinem Richtigen-Konto. Da sollten dann irgendwann in zwei Werktagen dann die 20 Dollar drauf sein. Eine E-Mail ist bis jetzt immer noch nicht angekommen. Naja, warten wir mal kurz ein bisschen ab war, und dann äh, wird das schon kommen. So, mal kurz abgewartet. Und zwar haben wir heute den 11.11. 11. und am 9. November, also am 9. am Montag kam die e-mail schon an hier payouts dear Honeygainer, congratulations on reaching your payment limit with ja, ja. Ja, ja, ja, ja. so ich muss mich bei tpalti mit diesem link hier muss ich mich mal anmelden registrieren meine persönlichen daten ausfüllen meine PayPal-Adresse angeben und warten, bis ich die Kohle habe. Okay, also klicken wir entweder hier oder hier nehme ich an. Ich klicke hier oben an. Und gebe hier immer meine ganzen Daten ein. So, und das war jetzt die Registrierung. Das hat direkt geklappt. Jetzt wollen wir uns mal einloggen. Ja, ja. Ach komm, ey. Okay, wir gucken mal kurz auf unsere E-Mail-Adresse. Hier steht's: Payouts. Willkommen to the Honey Gains Payments Portal. Genau, jetzt klicken wir hier mal auf den Button. Und. Jetzt locken wir uns mal ein Ich habe die E-Mail-Adresse natürlich falsch geschrieben Das ist die Aufregung so, In welcher Stadt wohne ich? Könnte Deutschland sein? Oder auch Germany? Und meine Telefonnummer? ich zeige euch natürlich nicht, wäre wohl die Höhe so und jetzt gucken wir mal, ob wir den Verifizierungscode denn bekommen haben bis jetzt noch nicht das sag mal Tja, ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert und äh hm. Also an meinem Empfang liegt es schon mal nicht. Und ja, aus in Deutschland bin ich. Jetzt ruft mich gerade jemand aus London an. Ja. Drei, vier... Sehr verrückt. Also, da stand, ähm, ich bekomme eine SMS. Jetzt wurde ich aber angerufen durch irgendeine automatische, naja, das so eine Roboter-Tante quasi, hat sich das so angehört. Und die hat halt gesagt: Bitte geben Sie Ihren Honeygain-Code ein. Und dann hat sie die vier Ziffern gesagt und die habe ich jetzt eingegeben und äh, das hat funktioniert. Verrückt. Gut, also ein bisschen Geduld mitbringen, äh, ihr werdet dann wohl angerufen. So, jetzt äh, heben wir den ganzen Mist hier nochmal hin. Ich gebe euch mal einen Tipp, wenn ihr eure Straße dahin schreibt, dann schreibt Straße nicht mit SZ, also entweder abkürzen oder mit Doppel S. Zack. So, Payment-Methode Paypal. Payment also die Währung. Die Währung Euro, E-Mail-Adresse, muss ich jetzt hier ändern. Nehmen wir noch unseren Vor- und Huper-Nachnamen ein, stimmt zu. Und hoffentlich bin ich jetzt nicht einfach pleite. Dann. You all said payments will be bla bla bla bla bla. bla. Also. Es ist erledigt. Gut, ich kann jetzt hier wieder zurück, wenn ich möchte und ähm, was ändern, wenn ich das möchte. Ansonsten, also da muss ich aber auch direkt alles neu machen und so. Hier oben habt ihr noch die Möglichkeit, Tatsache auf Deutsch zu stellen. Wir loggen uns aus. Und Paypal ist ja normalerweise ganz flink und ganz schnell. Deswegen wechseln wir jetzt mal zu unserem Paypal-Konto. Zack. Einloggen. Anmelden. Noch ist nichts drauf. Hier ist noch der drauf von Money SMS. Den mal aktualisieren. Noch ist nichts stoff Okay. Loggen wir uns wieder aus. Und dann kicken wir mal, ob wir eine schöne E-Mail bekommen haben, dass das jetzt alles geklappt hat. Ja. Meine Kontaktdaten und Zahlungsdaten wurden aktualisiert. Und ja, ist halt gut. Also, ich wartet ja auch und jo. Gut, na gut. Dann warten wir halt mal noch ein bisschen. So. So, wieder zwei Tage später. Heute haben wir Freitag, den 13. Das letzte Video war, soweit ich weiß, am 11. Ähm, hier haben wir neue E-Mails bekommen. Einmal Your paid from Honeygain is on the way. Und den haben wir bekommen am 12. November. Also gestern, Donnerstag. Und hier, das ist viel wichtiger, you've got cash successful payout. 18 Dollar und 72 Dollar Cent wurden ausgezahlt. 15,36 sind das in Euro. Paypal hatten wir auch schon das Video sendet 15,36 Euro hat also funktioniert jetzt loggen wir uns nochmal ein und genau hier steht es auch schon 15,36 Euro xmark hier steht es Honeygain wunderbar hat funktioniert und ja also kann man sie kann man Sie jetzt beschwören, wie man möchte, funktioniert. Das hat zwar eine ganze Weile gedauert, mal kurz gucken. Und zwar am 10.06.2020 habe ich es aufgenommen. Und heute haben wir den 13.11.2020. Also kann man sagen, so werden etwa fünf Monate braucht man für 15,36 Euro. Ja, dadurch, dass das jetzt so eine Ewigkeit gedauert hat und dass die Auszahlung jetzt ähm, doch nicht äh, so easy war, wie man sich das wünscht. Bei Money SMS war es richtig leicht. Und hier war es tatsächlich schon kompliziert. Ähm, ich finde NaniGate hat bloß 4 von 5 Sterne. Bloß ist richtig gut. Äh, 4 von 5 Sterne verdient. Und yo, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann ihr den Video einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Und noch ganz wichtig, abonniert den Kanal, denn sonst verpasst ihr die nächsten geilen Videos. Also, wir sehen uns. Bis demnächst.